Herzlich Willkommen zum finalen Video zu LUTENDO Heute erfährst du ob LUTENDO denn tatsächlich auszählt also bleibt dran Ja also das wichtigste zuerst LUTENDO zahlt tatsächlich aus wie ihr in der Grafik sehen könnt und ähm, ja ich habe jetzt glaube das ist das fünfte oder sechste Video in der Infobox ist alles da Guckt euch die anderen Videos an, ich werde die Thumbnails nochmal ändern, damit es ein bisschen strukturierter wirkt, was heißt wirkt, ist strukturierter dann. Ja, Lutendo bekommt von uns, dadurch dass die Auszahlung jetzt einwandfrei geklappt hat, auch 5 von 5 Sterne, Und ist nichts zu beantragen bis jetzt, wer weiß, eine Auszahlung fehlt ja noch, aber ich denke, zwei Auszahlungen haben geklappt, die dritte wird es auch wird auch klappen, ansonsten werde ich natürlich noch mal ein Video machen und euch das sagen. Dann äh, könnt ihr euch auch gerne hier unter dem Video, in den Kommentaren gibt es einen Link. Da könnt ihr euch gerne anmelden und Lutendo selber testen, selber kostenlose Produkte, abstauben von Amazon quasi. Yo, Rabattgutschein Kampagnen gibt es und Geschenkgutscheinkampagnen. Kampagnen. Also man muss gar nicht in Vorleistung gehen. Man hat ja auch die Möglichkeit direkt einen Gutschein zu bekommen und damit bei Amazon zu bestellen. Also noch, noch leichter. Ich habe euch den schweren Weg gezeigt. Heute, äh, wenn euch unsere Videos gefallen, dann äh, abonniert den Kanal und liked. Wir freuen uns über jeden, jedes Abo, über jeden Like, äh, ja. also abonnieren und wir sehen uns demnächst und schreibt mal einen Kommentar hier runter, falls ihr eine Frage habt zu Lutendo. Ciao. Bis demnächst.